Hallo und Willkommen zum großen Preis von Australien. Lucky hat sich in Q2 nicht so gut bewährt, hat aber dann auch ein paar andere Fahrer glücklicherweise ähm, ins Aus <lacht> fördert und konnte ich mir dadurch trotz meines Einschlags in Q3 und ohne Zeit, konnte ich, darf ich dennoch von Platz 8 starten. Auch wenn Platz 4 oder 5 drin gewesen wäre, passiert. Und ja, wir haben das Rennen jetzt schon mal aufgenommen, ein bisschen bis dann... Ja, ich war relativ gut dabei, mal wieder. <lacht> <lacht> Hat <lacht> aber die falsche Strategie gewählt. Ja, und ja, wir hatten das Glück, dass ähm, ein Bug von 2017 äh, gefixt worden ist. Und zwar, dass man, wenn man verschiedene Reifen, äh, wenn man mehrere Rennen in der Lobby neu startet, dass äh, die Reifenabnutzung vorher immer gespeichert worden ist. Jetzt wird sie aber so, bleibt sie so, wie sie eigentlich sein sollte. Das ist schon mal ein Vorteil. So kann ich nicht diesmal sogar noch trotz meiner verkorksten Strategie hier eine Einstop fahren, weil ich sowohl meine Supersoft als auch die Softs angefahren hatte. Aber die sollten jetzt noch nicht abgenutzt sein. An, also Nö, sind sie nicht. So, Jeff hat sich wieder laut gemacht. Ähm, mach mir dich mal leiser, Chef. Das einzige Blöde ist, wir hatten einen Park von mir eigentlich ausgestellt, weil ich mein Setup wechseln wollte, weil das richtig beschissen ist. Also <lacht> hast du ein Setup überschrieben. Ja, dann habe ich erstens mein richtiges Setup überschrieben und zweitens habe ich immer noch das beschissene Setup drin. Jetzt jetzt muss ich hier mit einem verdammten 5er Last fahren. Es ist, ist nicht fahrbar. Uah. Trotzdem drehe ich mich weg. Ich bin super. Naja. Das Wetter sollte heute also ich habe mich das in das das mich nicht spielen, nur weil ich mich weggedreht habe, Danke. Ich habe mich mein Q, äh, wie heißt das? In, äh, ich habe mich in der ersten Kurve gedreht. Wahrscheinlich, weil ich leicht auf dem Gras war, zum Ausweichen. Hat dann Frontfügel wollte dann äh, eine 2 haben mit zweimal super Supersoft. Und, ähm, ja, okay, dann ging das halt. Ist, ist leider die Spannung verloren gegangen, weil so hätte es eng zwischen mir und Lucky werden können. Wo ich aber, glaube ich, den, Le den äh, wo Lucky den Kürzeren gezogen hätte. Also, sagen wir so, ich kann ja verteidigen mit der Brechstange, was ich zwar gegen die CPU nicht gemacht habe, aber... Wäre auf jeden Fall auch interessant gewesen, wie ich gegen dich verteidigt hätte. Dann ja, die Frage ist halt, ob hin, du vor mir gelandet wärst. Das sicher, weil der ich Abstand hätte gereicht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wäre ich hatte gefragt. Als ich gefragt habe, warst du nur 16 Sekunden vor mir. Ja, das war, halt, das war halt sehr, sehr ungünstig in dem Moment, wo du gefragt hast. Das hat natürlich nicht die richtige Pace da gespielt. Naja. Ist ja egal. Das Rennen ist jetzt gelaufen. Oh Gott, ich habe mich hier fast noch in die Wand einschlagen lassen. Dann wäre ich disqualifiziert worden, hätte meine kühlen Reifen bekommen. Ja, meine Reifen sind jetzt auch nicht so warm, weil ich ein paar Sachen einstellen musste. Ne? Also ich habe mich gedreht, das heißt, ich habe auf jeden Fall warme Reifen. Ich hoffe nur, dass sie nicht zu warm sind. Sonst kann ich hier nicht vom Startpunkt wegkommen. Also zu warm kriegt man die Reifen nicht ohne einen Dreher. Mehrere Dreher. Die restlichen ja, ein großer Dreher reicht, glaube ich. Nee. Achte auf die Startampel. Müssen uns zwei, drei Starke sein. So, dann... Concentration on the starting point. Und... Los geht's. Oh, Peres ist richtig schlecht weggekommen. Der ist stehen geblieben. Aber ich gesehen und ich habe einen genauso beschissenen Start wie vor. Wieder schlüpft hier Ericsson durch. Und wieder sind sie hier verdammt langsam in Kurve 1, damit ich hier wieder durchschlüpfen kann. Ich hatte genau das gleiche Manöver gerade gegen Sainz. Habe aber dann abgebremst, einfach damit nichts passiert. Jo. So Erik oh, äh, Seins. Jetzt muss aber auch mal ein bisschen Platz lassen. Alter Ricardo, das war jetzt schon sehr unnetz gewesen. Da ist er mir einfach in die Karre gefahren. Was? Aber hellgrüner Schaden sollte noch gut gehen. Was macht Seins Ricardo? denn da? Was hat Seins denn da das gerade? gemacht? Das ist ein Wunder, dass gemacht? das keinen Schaden gebracht hat. Was hat Sainz denn gerade für einen Move gemacht? Das, das soll mir mal jemand erklären. Ja, das und ist auch schon zu sehen, Lust. Ricardo hier wahrscheinlich mit einer Zweistopp unterwegs, wie alle anderen hier um mich herum. Das muss ich auf Nein gleich stellen. Danke. Ich muss ja aber erst die Kurve überleben. Danke, Sainz. Du bist so ein Idiot. Dank dir ist Paris an dir und an mir vorbeigekommen. Dann hat er es ja gut gemacht, die Forst Indias kommen nach vorne. Ja, aber ihr Und Position ich glaube, verloren. ich hatte doch ein bisschen Reifenabnutzung drauf, weil 8% nach einer Runde sind etwas viel für den Soft. Also sie haben zwar nicht den gesamten übernommen, den ich drauf hatte, aber ein bisschen was, wie es aussieht. Weil ich kann mir schlecht vorstellen, dass ich so viele Prozente jetzt drauf geholt habe in einer Runde. 9% in einer Runde ist ein bisschen arg viel. Also ich glaube nicht, dass ich 11%, 13% auf den stärksten Reifen geholt habe. Aber ich muss auch sagen, ich konnte... Ja, wie gesagt, ich hatte sicher 16-17% prozent drauf, als ich den als wir abgebrochen haben mit dem Soft. Ja, aber, ich, aber also ich hatte auf jeden Fall mehr drauf, aber ich meine, ich habe jetzt nicht in einer Runde Soft so viel eingefahren. Also ganz frisch waren die nicht. Ja, ich habe gerade angeblich in der Runde hier 13% prozent Also ich konnte auch meine Reifen nicht wechseln für, für den rennstart also glaube ich echt, dass ich... Ich weiß nicht mehr, wie das Qualifying war, aber anscheinend muss ich ja mit Ultrasoft gefahren sein in, in Q2. In Q2 sicher nicht, erst in Q3, aber würde mich wundern, wenn sich das. Ich, konnt, ich konnte die Reifen nicht ändern. Der Startreifen musste Ultrasoft bleiben. Und das würde auch erklären, warum die Prozente so hoch sind nach der ersten Runde. weil 13% kann ich mir nicht vorstellen nach Runde 1. Warte, hatten wir einen Regenkolle oder hatten wir keinen Regenkolle? Wir hatten, Jetzt will ich selber magen. Ich weiß nicht, ob welche Saison das war. Ich glaube wir hatten. Vielleicht war es die letzte Saison, kann das sein? Es kann sein. Jetzt ist mir Gasly durchgehuscht und wieder da hinten die beiden McLaren, die sich bekriegen. Gleiches Spiel wie das letzte Mal. Das ja, die kann ich mir wirklich gleich zurückholen, Jeff. Ich werde es versuchen gegen Gasly. Ich will nicht zumindest einen Punkt hier mitnehmen auf eine meiner Hassstrecken. Eine noch größere Hassstrecke ist äh, Spanien, weil die kann ich noch nicht mal mit mittlerer Traktion fahren. Ist jetzt und wenn dich eine... Lucky, du dich Spanien, Lucky freust du schon auf das Spanien. Wochenende. Natürlich. So jetzt kann ich auch, denke ich mal, einen Versuch auf Paris starten. Seh ich gerade auf der Karte auch. Was du vor hast? Ne, das ist hier möglich, wenn der so hart verteidigt. So hier habe ich einen besseren. Aber irgendwie Exit. lässt sich das Supersoft angenehmer fahren als der UltraSoft, finde ich sogar. Kann auch daran liegen, dass ich jetzt mit dem Dreierflügel fahre, dass es sich so viel angenehmer fahren lässt. Hm. So. Sehr gut. Reife Leistung. Meine Pace ist ja auf jeden Fall auf dem Supersoft schneller als auf dem ultrasofts vorher beim Rennen davor. Ich habe jetzt einfach die Hoffnung, dass ich also ich habe die richtige Chance so auf P5. Ah, warte, ich bin gerade auf Supersoft. Ja, okay, dann hat die äh, Reifenschäden übernommen. Vom letzten Rennen bei mir laufen auf dem Supersoft war ich ja eine okay. Runde erst gefahren. Keine Ahnung. Ja, okay, ist ein bisschen blöd, aber geht es. Lass mich die 16 drauf Peres macht total dumme Manöver, genauso wie seins. Fährt einfach rein. Peres macht das, was er in der Realität macht. Mhm. Ja, nur dass ich nicht sein Teamkollege bin, den er abschießt. Nee, nee, ich meine, wir gegen Seerotkin. Ein tollen 5 ,5 Move Van mhm. Dorn, du bleibst schön hinter mir, das sage ich dir ich lasse dir außen im Platz du wirst aber nicht durchkommen und übrigens wir spielen jetzt in Version 1.08 irgendeinen hat es hat's erwischt es gab die zwei Updates wie. seit dem Qualifying. und Alonso ist weg diesmal hat es ihn erwischt in den ersten Runden davor der gar keinen Motorschaden gehabt interessant zu sehen Zumindest im letzten hat hatte Ocon den Motorschaden Kein Paris den Motorschaden haben der nervt mich einfach nur Nee, besten, das geht leider nicht. Also am besten einer der vier vorführenden. Vor, äh, Bei Hülkenberg könnte ich wahrscheinlich vielleicht sogar alleine bezwingen. Da muss ich jetzt erstmal gucken, ob ich an ihn rankomme. Die Frage ist halt: fährt Hülkenberg eine 1-Runde 2-Stop? Sekunden. Außerdem. Ocon macht hier einen sehr riskanten Move gegen Van Dorn und schafft es nicht damit. Schön, dass sie sich hier wieder bekriegen. Jetzt kann ich nicht etwas sparen. Und Ocon und Leclerc bauen hier einen immensen Unfall. Ne, es war Ericsson. Ericsson hat Ocon einfach zerstört. Er hat den Safety Car. Oh, ich bin genau in dem Moment an der Box vorbeigefahren. Ich bin wirklich am Überlegen, was ich jetzt mache. Ich bin in dem Moment an der Boxen auch mit dem neuen Jo, Hülkenberg fährt im Safety Car hinten rein. Ich gehe rein. Wa warum dürfen wir nicht überholen? Warte. Ah, jetzt. Äh, Flügelschaden, wo ist der? Da. Auf Reparieren, ja. Es hat mich noch mal etwas Zeit gekostet, ist mir aber egal. Hab ich ich werde so oder so äh, bei Ocon rauskommen und so kann ich. Ähm, das stand gerade in India neben der Strecke. Ich komm eh hier hinten raus also du machst mir nichts aus komm lass mich zumindest vor ich, ich darf pace fahren das ist gut okay, langsamer werden ich oh. probiere ja mit einer anderen Strategie weil so habe ich eh keine Chance kann mehr kann man kann man jetzt mit einem Soft durchfahren ich hab's, ich probiere es auf jeden also sagen wir so ich will nicht durchkommen ich will dann eigentlich auf noch mal zum Schluss aber ist immer noch besser als wenn ich nicht in die Box gehe Ich verliere zwar ein bisschen Zeit, aber zumindest konnte ich, kann ich hier noch Pace fahren. Sollte also nicht allzu schlimm sein. Kann sein, dass du vielleicht sogar gleich vor mir rauskommst. Achso, fährst du in die Box? Von mir? Ich aber ein Delta, also wäre ich nicht vor dir. Ja, ich habe auch ein Delta. Ja meine ich, ich habe auch ein Delta, das heißt ich kann nicht schneller fahren als du. Das heißt, du wirst vor mir rauskommen, weil ich noch sehr viel Zeit liegen gelassen habe, ja. Schau mal, ich bin noch nicht mal Sektor 3 gerade. Ich hab, ja, bin ich vor der bin Box stehen geblieben, um noch meinen Flügelschaden zu reparieren. Ich bin genau in dem Moment an der Box halt vorbeigefahren. das ist ein bisschen ärgerlich. Ja, schau mal, du hast doch keine Zeit verloren. Ja, ich weiß nicht. Vielleicht hätte es mir halt was gebracht, ich weiß es nicht so wirklich. Ich hatte halt bisher kaum Safety Cars im, im Spiel. Wir machen heute noch ein Boxenstopp, ein Boxenstopp. Oh, lass mich doch vor Gasly raus. Lass mich noch vor Gasly raus. Es war auf jeden Fall ein Bug, dass ich ähm, jetzt noch ein Delta hatte, weil eigentlich hat man es nur in der ersten Runde und die war ja schon vorbei. Beziehungsweise man hat es gar nicht, wenn man in der Box war eigentlich. Das ist hm. etwas unfair, aber Hä, das, das ist so. Es wäre unfair, wenn es wenn so wäre. An sich. Ne, ne, weil ich habe ja den Boxenstopp extra dafür eingelegt, um ja, dadurch gewinnen zu machen. Ja, weil du hast Sonst ist das ja aber ein Bug, was du hier beschrieben hast. In echt gäbe es das nicht, dass du einen Vollgas geben darfst. Und da ist das schon fair. In echt wäre der schon längst in einem Safety Car gewesen. So, ich bin hinter Seins rausgekommen. Aber interessant, dass man für Riesenunfälle keinen Safety Car bekommt und dann dreht sie nur Ocon, dass er einen kleinen Frontflugschaden bekommt und Safety Car bekommt. den Ericsson einfach abgeräumt. Das hättest du sehen müssen. Ericsson ist einfach voller Kanne reingefahren. Ohne Rücksicht. Also ich bin jetzt hinter Seins, der auf Supersoft gefahren ist. Das heißt, Sainz hat mich überholt durch den Stop. Kurze Frage, wo seid ihr denn? Okay, jetzt ich euch, weil ja, ich bin noch ein ganzes stück hinterher ich bin 25 Sekunden weg vom Gastly. Ja, wir haben noch eine ich, Runde. Also, ich wundere auch, dass ich nicht rankomme an euch so wirklich. So, das ist jetzt da so, Spiegel, Spiegel, ich... so weit weg war. Es ist jetzt notwendig, dass es so lang wie möglich <lacht> gelb <lacht> ist, bzw. Safety-Keist. <lacht> Ach so, willst du ein Stop fahren? Ja, wenn <lacht> möglich. Also, es wird verdammt hart. Ich werde es hier auch probieren. Sagen wir so, die können uns richtig nach vorne fühlen, diese 1 doch Aus dem Beispiel, wie gesagt, ich weiß halt nicht, ob die Schäden doch übernommen worden sind jetzt vielleicht. Und vom nee, Software... Nee, bei auf dem Software 0% drauf. Okay, weil beim Super Soft, dem ich ja gefahren, schon eigentlich eine halbe Renndistanz in meinem 1-Stint im letzten Rennen. Oder im letzten Versuch des Rennens. Außerdem wusste ich, dass der Reifen, der muss komplett sein, weil dem bin ich noch nicht gefahren dieses Wochenende. Und daher musste der 0% haben. Egal, was für ein dummer Bug kommt. 22 Runden sollte aber möglich sein. Also 20 ist auf jeden Fall möglich. Das weiß ja ich. Die Sache ist, wie es damit aussieht. Ja, die 1-2 Runden mehr, die werden es auch, glaube ich, nicht mehr ändern. Aber ich bin jetzt auch dran bei euch. Jo. Ich glaube, diese Runde wird Safety reinkommen. Glaube ich auch, aber ich hätte gerne noch eine Runde mehr. Ich auch. Ja, was ist denn jetzt? Wieso hält Gasly so viel rein? Abstand von Safety dir? Safety ja, Safety Car kommt rein. rein. Halte <lacht> die Reifen auf Temperatur und denk daran, dass bis zur ersten Safety Car Linie Überholverbot ist. Bleib bis zu den grünen Flaggen an deiner Position. Das Tolle ist, ich habe halt seins vor mir, den kann ich schlecht überholen, weil der auf Supersoft ist. Aber andererseits ist die Rotkin vor ihm. Ja. Und da ist Bottas auf 13 und da sehe ich nochmal einen Williams auf 12. So, dann fahre ich mal nicht so viel, Be so starkes Benzin. Oh. Ich bin fast Gasly draufgefahren, weil der so langsam ist. Ich bin beider, beinahe. Grüne Flagge schon wieder und Gasly hätte dich fast hier gekriegt. Ja. Oh, du hast Gasly weggestoßen, dadurch konnte ich ihn kriegen jetzt. Beziehungsweise er hat mich angestoßen und hat mich wieder. Aber ich kann der mir der jetzt der gleich, der gleich der auf der Geraden schnupfen. Aber ich glaube, das Safety hat dir immens geholfen. Also mir auch, ich konnte meinen Flügelschaden alleine. Ja, ich, ich glaube mir kann. hat ich glaub mir hat er generell jetzt mehr geschadet als geholfen. Plan, weil ich hinter seins gefallen bin. Schon drei, so aber seins muss noch mal reinkommen. Ja, aber trotzdem. Ich hatte halt schon vorher einen Vorsprung. Also mir hat es auf jeden Fall geholfen. Für mich wäre punktemäßig eh knapp geworden. Höchstens einen Punkt. Und so kann ich auf mehr riskieren. Ja, bei mir wäre es vermutlich sechster oder fünfter Platz geworden. Wobei, jetzt ist wahrscheinlich der fünfte oder sechste Platz wahrscheinlicher. Oder? Nee, eigentlich nicht. Doch. Weil ähm, die Fa Die müssen alle ein- bis zweimal rein, manche müssen zwei. Ja, aber Mal ich rede rein. ja von den von den zwei top die halt nicht von den Top 4 starten konnten. Sprich, Ricardo war es und Bottas, glaube ich. Ich weiß nicht, ob die jetzt profitiert haben oder eher verloren haben. So, ich kann etwa mit die Rotkin mithalten. Kommt vielleicht. Oh, ich komme sogar ein bisschen ran, glaube ich aber du fährst gerade nicht so schnell, mir kam es nicht so vor, als hätte ich die Runde aufgeholt auf dich. Ja, ich bin am Anfang erstmal vorsichtig gefahren, weil die Reifen fühlen sich noch ein bisschen komisch an erstmal. Ja, ach stimmt, die habe ich komplett vergessen aufzuwärmen in den Safety Car. Ich habe die, echt richtig ich hab die auch nicht richtig abgehört. Ich habe die auch nicht wirklich aufgewärmt. Ich bin im achten Gang durchgehend gefahren, um Benzin zu sparen. Das heißt, aufwärmen war nicht gerade drin. Ach so. Boah, jetzt hab ich gerade das richtige Land. Kann es, sind gerade ganz viele reingegangen. Ich bin auf 10. Ja, ich bin 11. Die sind alle reingegangen, weil jetzt Runde 8 ist. Runde 8 ist. Und Seins hat Bottas überholt. Oder auch nicht, weil Bottas ihm keinen Platz lässt und jetzt fahren sie total langsam. Sah so, als hätte Bottas gerade irgendwas verloren. Und du bist durchgeschlüpft. Nee. Ich sehe. Ja, an Seins. Und Bottas nicht. Das wäre zu aggressiv gewesen. Da hätte ich. Gut gemacht. Oh mein Gott, ist Bottas gerade langsam geworden und komisch rübergezogen. Oh Gott, die Gruppe hier war gerade so langsam, ich wäre fast drauf gefahren. Ja, ich wäre auch beinahe drauf Ich bin extra in den schnellen Kurven langsamer gegangen, gefahren, also vom Gasgang. Einfach weil ich Angst hatte, dass ich einen Schaden kriege und das wäre beinahe sogar passiert, trotz des vorsichtigen Fahrens. Also Bottas fährt hier richtig befissen, der fährt jetzt mit dem kann Motorschaden. Dann kann ich jetzt mal fett fahren. Und Bottas drängt hier Seins raus. Boah, die verlieren so viel Zeit. Ich muss hier durchflüpfen, wenn ich nicht Zeit verlieren will. Drängen. Ich werde hier gleich einen riskanten move gegen Sirotkin starten. Und seins ist durch an Bottas. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe das Gefühl, dass wir. Was macht Sirotkin? Der wäre einfach komplett ins Auto gezogen. Ich glaube wir haben die Chance auf Podien gerade. Sirotkin hat es mir gerade etwas zerstört und mir einen ganz schönen Schaden beschwert weil bis ach, auf der so. bis auf der führende Ferrari der ist halt ja schon bestimmt sechs sieben Sek na eigentlich sogar zehn Sekunden von vom McLaren Renault abgesetzt hat McLaren Renault auf Platz 2 finde ich eh das Beste und dahinter mhm. dahinter ist glaube ich auf drei und vier sind da zwei äh, sauber wenn ich das richtig sehe und weißt welche Legende das ist im McLaren Renault das muss man drin sein ja weil Alonso raus ist. Das ist noch epischer ach so stimmt Alonso ist raus Ah boah, das fährt gerade richtig langsam. Schau mal, der kann nicht mit Seins mithalten. Ja, Seins hat, hat ihn versucht zu überholen. Ich meine ja bot das muss einen Schaden haben, so langsam wie der fährt. Selbst ich hole ja auf mit einem kaputten Frontflügel und soft auf ihn. Ja, und wir sehen jetzt auch wie Seins sich absetzt. So, ich habe natürlich jetzt keinen Indikator, ob ich schnell bin, weil ich habe ich habe einen Stroll vor mir auch Super Soft. Oh, die halten sich aber auch schon auf der station hält Ocon auf. Das ist hier Déjà-vu von Singapur. Und er drückt Ocon hier von der Strecke. Der macht hier wirklich den Move wie gegen Perez. Ich fahr, glaube ich, glaube ich das erstmal schonend. Weil ich hoffe, dass die jetzt bald reingehen ja, vor mir. Und zwei, so lange Nummer will ich sparen. Eins. Weil ich will kein aggressives o machen. Aber die fahren so langsam. Okay, Eriksson hat einen Schaden. Hier ist Raikön vor mir. Und Sirotkin. Was macht Sirotkin? Serotkin hat mich einfach weggedreht. Oh, ich wollte doch gerade überholen. Das hilft Eriksson natürlich jetzt stark. Ich muss in die Box, Serotkin hat mir meinen Fremden zerstört, dieses Arschgesicht. Ich hasse Sirotkin, ich hasse ihn! Oh, schade, weil ich glaube hier waren echt, hier sind gerade echt Podien für uns beide drin, mit wenn wir die 1 ja. Stop durchgebracht hätten. Ich glaube, wir hätten es geschafft, bis halt auf der Ferrari davon. Warte. Warte. Vandon, führt Was? das Rennen an. Ja, der Ferrari war in der Box. Die sind beide nee. hinten. Ist nicht. Ist nicht gerade der Ferrari ausgeschieden? Nee, nee. Die Ferraris sind beide hinten bei mir. Die waren in der Box. Ich sehe nämlich gerade keinen zweiten Ferrari auf der Map. Doch, doch. Der ist auch hinten. Ich habe jetzt der keinen gesehen. Darum dachte ich, dass der irgendwie ausgeschieden ist. Oh, mein Gott, Ericsson und toll. Was macht ihr? Die sind so komisch gefahren, dass ich beinahe in die reingekracht wäre, egal wie ich ausgewichen hätte. Seins hat natürlich jetzt ordentlich aufgeholt und die anderen beiden haben sich abgesetzt. Alter, ich habe gerade gar keinen Bock mehr. Was war das, was Der einfach dann Vollgas reingefahren, weil ich wollte halt auf Raikön aufholen und der kam einfach aus dem Nichts irgendwie angeschossen. <lacht> ja. Das Problem ist, ich habe jetzt noch nicht mal eine Chance durchzufahren, das heißt, was ich jetzt machen werde, ist gleich zerstören von Autos. Guck am besten, Damit dass der Funke Ferrari rein. da auch getroffen wird. Wir sind in der Box, okay. So, vor mir sind drei langsame Fahrer, sprich Hartley, Leclerc und Legende Van Dorn auf eins. Das Problem ist, der Ferrari, der ist. Ja doch, ich sehe den Ferrari. Wobei ich sehe nur einen Ferrari. Oder sind die beiden nebeneinander? Nee, sind sie eigentlich nicht. So, jetzt viel Zeit. Ich also, bin am besten in den Safety car Also oh, wenn der wenn der Ferrari direkt hinter seins ist, dann also habe ich so keine so Chance drin, hier den Sieg zu holen. Wobei, wenn der jetzt so früh eingegangen ist, müsste der eigentlich auch auf Soft sein. Oder wir müssen zweimal Ultras fahren oder sowas. Ich habe mir die ganze Karte angefalten, dann sehe ich, wer wo ist. Also Van Dorn, die Legende, werde ich natürlich nicht aufhalten. Das könnte ich einfach mit meinem Gewissen nicht verantworten. Und ich habe sogar noch angefahrene Supersofts bekommen, Also ich... Super. Ja. Leclerc und Hati gehen rein. Genauso wie Van Dorn und ich übernehme die Führung. Sehr schön. Wir ziehen eine alternative Strategie in Erwägung. Die Gleich Welt wirst Welt du auf einen der langsamen stoßen. das bin ja. ich. Ich werde versuchen, das gesamte Feld hinter dir auszunocken. Ich habe schon eine Idee, wie ich das mache. Ich kann eigentlich keine Strafen kriegen für blockieren und dann werde ich hier einfach eine Blockade erbauen. Crash, Geld 2.0. Welcher, welcher Ferrari ist reingegangen? Welcher äh, Ferrari war am Führen, Raikön oder, oder Vettel? Beide waren schon in der Box. Ja, aber welcher ist bei dir rei reingegangen, von dem du geredet hast? Raikön. Shit, weil Raikön ist auf 3 und er ist auf Soft. Dann verteidige ihn, beziehungsweise ich lasse dich gleich durch und gleich wieder eh langsam sein. Also Raikön ist 3-4 Sekunden hinter mir maximal. Rechts ist Platz für dich. So und gleich wird diese Schikane verstopft werden. <lacht> das ist ja interessant. Schöne gelbe Flagge. Und die Verstopfung nimmt ihre Fahrt auf. Hast du die gerade komplett oh, raus... Verstappen hast du rausgenommen. Hast du, du gerade seins rausgenommen? Ich okay. habe hier sehr viele rausgenommen, also schwer zu sagen, ob seins dabei war. <lacht> also ich sehe gerade die Rodkin auf 2 und Hamilton auf 3. Ja, Seerodkin hat es irgendwie durchgeschafft. <lacht> Seerodkin, die Legende profitiert durch de de deine Crashes. Also, ja, da ist eine Massenkarambulage, das ist nicht mehr zu glauben. Also Sirotkin ist, glaube ich, ein Genie. Er hat dir Schaden zugefügt, damit du aufgibst und andere rausschießt für ihn selber, damit er nach vorne kommt. Was für ein Genie, ey. deine, hat sogar herausgefunden, wie du denken würdest. Ich wollte ihn eigentlich erwischen, aber er ist durchgeschlüpft. Er hat es gerechnet und ist einfach außen rum gefahren dieses Genie. Okay, aber ich bin in die Box? Ist sind viele in die Box? Ja, die mit Hamilton ist gerade reingegangen, der war auf Ultrasofts, Der wird jetzt nochmal auf Super Soft vermutlich gehen. Auf 2 fährt jetzt Leclerc, oder? Ja, und auf 3, die Legende Van Dorn, alle auf Soft. Aber ich habe noch richtig wenig nee, unterwegs. Bottas ist, ist auf 3 jetzt, ist vorbei. Vandoorn hat einfach Ja, Bottas aber nicht mehr lange. Bottas ist auf Soft. Ja. Also, also Leclerc soll gerne auf 2 fahren. Der hat so viel Pech in meiner Karriere. Hier sehe ich Alex schöne on. Teile. Hi. Und ich habe immer noch über zwei Runden überschüssiges Benzin, was ich verpulvern kann. Ich sehe gerade einen Haas in Führung und dann. Doppelsauber. Ach weißt du, was, was mir schon ein bisschen leid tun, wenn ich gerade ausgenockt habe. Ich habe Peres mit rausnehmen müssen bei dieser tollen Chance, <lacht> leider. Tut mir natürlich. Das ist... Was war das? Mein das Rad ist... ist verschwunden. Nein. Mein Rad ist. Ein... Bottas, du, Idiot? Da fährt einfach Bottas und auf einmal verschwindet mein Rad. Oh, du warst no. so, du warst so nah dran. Weißt du, wie viel ich zerstört habe? Ja. Es, es sind nur noch zehn gefahren. Bottas, ich verteufel dich, ich verteufel dich! Du hast neun rausgenommen. Und ich. Ja, dich. Ja. Auch. Das wäre dann der 11. Ich, ich verteufel dich, ich verteufel dich gerade, Bottas. Ich glaube, der hat einfach keinen Bock drauf gehabt. Hm, hat leider nicht geklappt. Ach, ich will mich erstmal einfrusten, bis gleich. Okay, zumindest habe ich mal 40 Sekunden auf Ericsson und mindestens 15 bis 20 Sekunden auf Leclerc. <lacht> Crashgate 2.0 von Haas. Oder dass es hier offensichtlich war. Ich würde gerne mal wissen, wie weit Leclerc weg ist. Ich fahre hinter mir. Der Abstand zum Hintermann beträgt 22,1 Sekunden. Sie fahren mit neuen weichen Ihre Reifen sind zwei Runden alt. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,27,0. Ich könnte mal auf einen neuen Ultrasoft gehen. Oder einen neuen Supersoft. Wird reichen bis zum Ende. Dann würde ich halt vermutlich ganz, ganz knapp hinter Leclerc rauskommen oder vielleicht neben ihn. Aber nee das ist mir zu riskant. Ich habe 40 Sekunden bis zum nächsten ernsthaften Konkurrenten und in 13 Runden ist das unmöglich, dass das jemand schafft. Okay, das ist natürlich ein bisschen schade, dass das Rennen jetzt so entschieden wurde, auch durch Lucky. das haben wir natürlich sehr in die Karten gespielt, aber Podium war, glaube ich, dem Safety Car auf jeden Fall drin. Es war halt nur nicht äh, unbedingt der Sieg drin, weil Raikön vermutlich mich am Ende des Rennens sehr, sehr stark angegriffen hätte. Dann hätte es vermutlich für Platz 2 nur gereicht. Naja, jetzt heißt nur noch, das Rennen ganz, ganz langsam zum Ende zu bringen. Sehr, sehr furchtig fahren, das ist dann, denke ich, alles. Schauen wir uns mal die Reifen an. Runde... Wann bin ich reingegangen? Wann war, wann war der Boxenstopp? Reifenstatus? Wir sind zufrieden mit dem aktuellen Zustand deiner Reifen. Solltest noch eine Weile fahren können, bevor du dir Gedanken machen musst. Statusreport? Du führst das Feld an. P1. Okay, die Lücke zu deinem Hintermann beträgt 22,0 Sekunden. Sie fahren mit neuen weichen Reifen. Dein Boxen-Stop-Fenster öffnet sich übernächste Runde. Noch 13 Runden. Okay, ich habe jetzt eigentlich gehofft zu erfahren, wie, wie alt meine Reifen inzwischen sind. Weil ich nicht mehr weiß, wann ich reingegangen bin. War es Runde 7, 8 oder so? Weil, falls ja, dann wird es auf jeden Fall reichen bis zum Ende. Andererseits das habe ich es halt offen, ich könnte theoretisch, wenn ich will, nochmal auf den Ultrasoft gehen am Ende. um sicher zu gehen, dass der Reifen nicht platzt. Aber Leclerc fährt tatsächlich sehr sehr schnell, also der fährt die exakte, äh, pack exakt gleiche Pace, wie ich es tue. Und das verwundert mich doch schon ein bisschen. Das hätte ich nämlich niemals von ihm erwartet, weil er natürlich in einem deutlich schwächeren Auto sitzt als wir. Wobei ich weiß jetzt nicht, wie es nach dem Patch aussieht, von der Stärke her. Könnte sein. Dass das irgendwie geändert etwas geändert hat. Ich weiß es nicht genau. Wobei, wie es stark sieht der letzte, der stärkste aus? 26%. Theoretisch sollte es eigentlich locker reichen, aber man weiß ja nie. Zur Not gehe ich nochmal auf den Ultrasoft. Gegen Ende. Zur Not gehe ich auf den Ultrasoft. Also krass, wie ich und Leclerc fahren, einfach maximal eine Zehntel unterschiedlich schnell pro Runde. Und ich fahre schon recht aggressiv. Okay, jetzt vielleicht nicht aggressiver Fahrstil, aber ich, ich fahre halt auf fett und mittlerem ERS-Einsatz. Darum wundert es mich, dass Leclerc so gut unterwegs ist. Aber jeder, der ins Ziel kommt, erhält Punkte. Laki hätte noch einen aus dem Rennen nehmen müssen und dann halt noch die zwei, drei Runden fahren müssen, damit er vor den landet. Sehr, sehr schade. Aber zumindest habe ich Punkte sicher. Das ist auch schon mal was. Wenn auch vielleicht nicht unbedingt fair, war. wie gesagt, ich glaube P18 wäre, äh, P18, also P2 mit 18 Punkten wäre es geworden. Weil ich Raiken wahrscheinlich niemals hinter mir gehalten hätte und sonst war da eigentlich keine große Gefahr mehr im Anzug, der nicht schon weiter reingemusst. So, jetzt interessiert mich mal Leclerc, wie weit der weg ist. Vermutlich immer noch sieht genau 22 Sekunden 21,9. Oh, Bot, das ist auf 3, kämpft mit Ericsson. Oh, ich komme jetzt zwei Zehntel absetzen von Ericsson. Und Bottas ist jetzt leider vorbei an ihm, an, er an Ericsson. Tja, das wäre ganz cool gewesen, so ein sauber podium und dann noch der Haas oben. Da wären drei Ferrari-Motoren ganz oben gewesen. Aber kein Ferrari. Wir wären alle schlechten Ferrari-Motoren, alle Ferrari-Kunden-Motoren, die ins Ziel kommen, in deinen auf dem Podium Problem gewesen. Fahr nicht zu schnell. Aber Bottas ist natürlich deutlich stärker mit seinem Mercedes. Das ist natürlich kein Vergleich. Schade. Aber Leclerc kriegt er nicht mehr. So schnell der auch fährt. War Bottas legt eine schöne Pace an den Tag. Das ist krass. Und auch auf Leclerc kann ich nicht wirklich Zeit gewinnen. Muss ich auch schon auf Sparen gehen? Ah, warten wir nach der geraden Stelle, ist runter. Dann schauen wir jetzt gleich mal, wie es gleich so aussieht. Wie sehen die Reifen aus? 32% ja das reicht bis zum Ende die Reifen nutzen etwa 2 bis 3% abrunde. Bei bei 2% Abnutzung wäre es dann am Ende des Rennens genau 5% am stärksten Reifen. Das sollte eigentlich klappen. Vielleicht sagen sie mir auch schon, dass ich in die Box soll. So, mal gucken, ob Lucky irgendwann noch wiederkommt. Weil das Rennen ist natürlich jetzt, <lacht> zumindest aus meiner Sicht, nicht allzu spannend. Okay, Bottas holt ein bisschen auf, aber auch nur minimal. Da. Und da ist Lucky auch schon. Ich, ich diesen schon wieder sehe. Und er ist auf 3 vorgefahren Ja. Und Ericsson, Ericsson fällt immer weiter zurück. Peres auf 4. Oder Ocon meinst du? Peres ist Ocon nicht raus? Peres habe ich gekillt, nicht Ocon. Achso. Ja, aber du fährst hier einfach deinem spannenden Sieg entgegen. Das wollte ich eigentlich nicht bezwingen, dass du dir den Sieg holst und ich keine... Also ich hätte den zweiten Platz gekriegt, da bin ich mir sicher. Den ersten Platz hätte ich extrem stark gegen Raikön verteidigen müssen. Das ist einfach richtig beschissen, weil... Was hat Bottas da gemacht, warum wird mir durch einen Bug sowas genommen? Alter, spiel, ich hasse dich. Das war denn ein Bug? Was für ein Bug denn? Das ist mein Rad einfach weg, weil es... Der äh, Bottas hat mir mein Rad abgelegt. Okay, das ist natürlich scheiße. Also wie gesagt, Bottas ist gefahren, auf einmal war mein Rad weg. Ja, das ist schade, vor allem weil du jetzt... Du bist, ich glaube, du bist noch nicht mal elfter, weil du noch nicht genug Runden gefahren bist, oder? Ich, ich war ganz knapp vor den ganzen rausgeflogen, das heißt noch nicht mal elfter, ne? Jetzt halt noch zwei der Runden fahren müssen oder so. Eine einzige hätte ich fahren. Besser gesagt, ich hätte noch nicht mal eine Runde fahren müssen, ich hätte einfach 50 Meter fahren müssen, und dann hätte ich halt noch einen Kill. <lacht> ich überlege, ob ich noch mal auf Ultras oder Supersofts gehe. Fahr ich... durch. Ja, aber ich, ich würde vor Leclerc rauskommen. Wird knapp, also.. Ja, der Abstand ist konstant. Ich setze mich. Also Leclerc ist eben dieselbe Pace gefahren wie ich, aber jetzt lässt er abreißen. Ja, okay, dann geh halt rein. Also, ach, was ich heißt abreißen? Eh was heißt abreißen? Er fährt halt ein bis zwei Zehnte langsamer inzwischen. Eben war es halt gleich schnell. Pierre Gasly und Sergei Sirotkin kämpfen. Andererseits würde ich halt gerne die Punkte mitnehmen. Warte, wie stark... Siem... Fahre ich jetzt durch, weil die Reifen halten, ich habe 37% am stärksten. Musst du wissen. Ja, Gasly, Klausi, Rocken, wir müssen die Punkte, die hat er nicht verdienen. Reduziere den ERS-Einsatz, wir müssen die Batterie laden. Ich setze alles in dich, Gasly. Ach, ich fahre jetzt einfach durch. Einfach damit es ganz, ganz sicher ist. Muss ich halt ganz, ganz vorsichtig und langsam fahren, dann passiert auch nichts. Alter, da kann er halt einfach gar nichts. Man kann sich nicht mehr diesen scheiß Rotkinder schnappen. Schau mal Hamilton an. Er bettelt hier gegen Ocon. Also ein Platz 4. Hm. Weil, weißt du, wenn ich dann als nächstes noch so, ich war ja gerade dabei mit Bottas, das heißt, als nächstes hätte ich Hamilton gekillt, dann hätte ich Versuch, Serotkin rauszunehmen, dann noch Gasly, Hülki, Van Dorn, Ocon, Ericsson und Leclerc dich fahren lassen. Den Rest ich versuche rauszunehmen. Und natürlich den Haas. Ja, dich natürlich auch. Aber du hast zumindest einen Haas rausgenommen. Willst du Stress? <lacht> ich wollte einfach nur deine Reaktion wissen darauf ist. Merkt ihr das, dass ich dich im nächsten Rennen auch rausnehmen kann, wenn es für mich schlecht, schlecht läuft in Spanien? Wenn ich die Blockade baue, wenn, wenn du das Wenn du das machst, dann ist das natürlich, dann musst du auch damit rechnen, dass ich das auch tue. Wenn du mich hier weiter provozierst, dann pflege ich es mir. <lacht> Nein, von wann darf nicht reingehen? Jetzt kriegt sie Rotkin die Position. Die aber er kriegt Punkte, das war eigentlich nie erreicht. Egal aber welchen. er kriegt nur einen. Er hätte so viele Punkte gekriegt, aber nein, er kriegt nur einen in dieser Depp. Ja, er wird jetzt auf Ultras gehen, das ist der perfekte Zeitpunkt für Ultras, aber klar, ist es dumm. Mhm. Und Gartelig greift das ist die Rottgenau. Ach, komm, okay, greif endlich an, du Küsse. Du fährst nächstes so Jahr bei beim Red Bull und du schaffst es nicht, einen blöden, bekifften Russen zu überholen. Tja, so ist das. Also, Bottas fährt inzwischen auf Soft eine Sekunde schneller oder so etwa als ich. Ja, ist trotzdem trotzdem 35 Sekunden weg. <lacht> ja, eben war Eriksson halt die ganze Zeit derjenige, der 40 Sekunden weg war. Und dann hat es halt auch erstmal eine Weile gedauert, bis der überhaupt, äh, bis überhaupt Bottas an ihm ran war. Und seitdem lässt er richtig stark abbauen. Jetzt erzieht Gasly rein, endlich! Und er ist durch. Also ich, ich werde ist nichts sagen. Wann, wann war das, war das Safety Car? weißt du das noch? Nö. Ja ein Also man könnte theoretisch die komplette Renndistanz mit dem Reifen durchfahren, wenn man es will. Gut zu wissen, dann war ich ultrasaft soft. Das nächste Mal. Weil ich bin jetzt bei 42% am stärksten Reifen. Ich werde aber da zusehen. du wirst ja nicht wirklich gefordert. Also es ist ja nicht so, dass du gerade Druck von hinten bekommst, dich verteidigen musst. Natürlich nicht, aber ähm, ja, er hat ja keinen Einfluss auf die Reifen, eher dass man dann halt ja. vielleicht das Auto überstrapaziert. Klar, ich belasse das Auto nicht so sehr, aber es würde halt reichen, wenn man so, man wird so auf etwa 70% rauskommen, denke ich mal. Hm. Vielleicht unter starken Rennbedingungen 75 oder 80%. sonst gibt es hier nichts mehr zu sehen, sehr schön. Ja, es sind alle so einzeln. Ich glaube, gerade gibt es gar kein Battle auf der Strecke, oder? Nee, sind, nein, ich nein, immer, nein. sind, glaube ich, mindestens ein ander, eins bis anderthalb Sekunden Unterschied. Ich habe eine Hoffnung, wo es noch ein Battle geben könnte, Hülkenberg saugt sich gerade zwei Sekunden pro Runde ran an den guten Serotkin und Stoffel van Dorn holt circa eine halbe Sekunde pro Runde auf Hülkenberg auf. Ich habe nur gesehen halt, dass äh, Gasly schon vorbei ist an Serotkin oder was heißt vor mhm. endlich ist er endlich würde passen. Es ist einfach witzig, wenn man da zum Fikane fährt so bei einem Auto, dann sieht man die ganzen Trümmerteile überall. Ja. Wir brauchen wieder Energie, reduziere den ERS-Einsatz. Ich wollte in diesem Rennen so viele Punkte wie in meiner gesamten Saison bisher. Und das auf jeden Fall. Ich hätte meine Punktzahl schön aufbessern können. Mit ähm, Ohne den Zerstören und ohne dass die Rock in mir was genommen hätte, wäre ich Dritter geworden. Vierter? Dritter, Vierter, Fünfter, so. Wobei, Raikön... also Raikön wäre Zweiter geworden, ich war genau in äh, Raikön. Rai wäre Erster geworden, sehr wahrscheinlich. Ja. Dann sagen wir mal so, ich war genau an Raikön dran, das heißt, ich wäre Dritter geworden. Ja. Und mit Sirotkin und den Schäden wäre ich locker noch Sechster geworden und mit Bottas werde ich 19 <lacht> Ich hasse ihn. Also... Raikön war, war hinter Seins und Seins war halt hinter mir, aber halt auch nur 3-4 Sekunden hinter mir entfernt. Und das natürlich auf demselben Reifen, gleich neu. Ne, der war sogar neuer, der Reifen, bei ihm. Und außerdem, er, er hat das bessere Auto und es waren noch über 15 Runden Renndistanz, also. Das hätte ich niemals hinter mir gehalten. Ich denke, da sind wir uns alle einig. Ich hätte es vielleicht schaffen können, aber es wäre schon echt grenzwertig gewesen. und Ich hätte vermutlich das Auto eher zerstört. Warum hätte ich ihn eher vorbeigelassen, damit ich P2 jedenfalls mitnehme. Mann, ich stell gerade was fest, ich hätte Ericsson noch killen müssen, weil er war der letzte mit 0 Punkten. Auch das ändert sich jetzt. Oh Mann. Der war sogar eben noch was? auf 3. <lacht> Und er wird immer weiter durchgereicht, das ist er glaube ich. Ja Gasly will ihn der nicht wegkriegen. Also. Ja. Komm Hülki, ich glaube an dich, jetzt schnappte diesen scheiß Sirotkin. Ich will hier Rundendaten sehen. Ich will hier sehen, wie viele in der Stops bringen wir jetzt nicht so. Reifen, Reifen ist schön zu sehen. Die ältesten Reifen hat hier ganz klar der Rocky Maldonado, 21 Runden alte Softs. Ah, Runde 6 also. Dann kommt der gute Orcon 14. Dann kommen Leclerc, Bottas, Gasly und Ericsson. Und wann hat die 13. frischesten, denke ich mal. Ja, Ultrasofts. Drei Runden. Hm. Aber er holt immens auf auf Sirotkin. Er holt auf Sirotkin drei Sekunden pro Runde locker. Ja, Sirotkin ist, ist nicht schwer. Es ist witzig, weil Hülkenbergs Abstand auf Sirotkin genauso schnell schrumpft wie Stoffel van Dorns Abstand auf Hülkenberg, Das heißt, sobald Hülkenberg in Sirotkin dran ist, wird van an Hülkenberg dran sein. Hm. Wahrscheinlich ich verstehe, warum manche KI-Fahrer erstens nicht während der Seltiker-Phase reingegangen sind und zweitens, warum sie, wenn sie reingegangen sind, alle auf Supersoft gegangen sind. Ah, jetzt. Ich habe mich doch gefragt, warum Bot das immer so weit hinten war. Der ist nicht nur von P10 oder so gestartet, der ist vom letzten Platz gestartet. Was? Wieso? Das oder weiß hast, ich ihm auch nicht. Hast du nicht in Q1 rausgeholt? Nicht, dass ich wüsste. Sekunden. Aber kann, muss anscheinend sein, weil da steht P3, 17 Positionen, gut gemacht. Kann Doch, du hast einen Fahrer abgeräumt, bevor er seine Zeit, glaube ich, setzen konnte, oder? In Q1. Kann sein. Ich glaube, dann war das Bottas. <lacht> ich weiß es. kann nicht wahr sein, dass Hülkenberg nicht mehr... Hülkenberg fährt nicht mehr seine Bestseiten. Jetzt, jetzt fährt ihm sehr Du müsstest eigentlich das Maldonado übernehmen in deinen Namen. Weil du hast im Qualifying, glaube ich, zwei oder drei Leute rausgecrasht. Drei. Und im Rennen hast du neun Leute, na, also sagen wir sieben, acht Leute rausgecrasht. Neun. Ja, aber eine oder zwei sind doch schon vorher ausgeschieden. Einer, Alonso. Ja, okay, also hast du acht rausgenommen. Acht. Plus die, die du im Qualifying rausgenommen hast, wären zehn oder elf Stück. Elf Stück. Nicht schlecht. <lacht> nicht schlecht, das halbe Feld rausgenommen. Plus dich selber. Es hätte noch mehr sein können. Ich hätte auch ich, ich es auch schaffen können, das Ganze. Da hätte ich mir P2 holen können. Und... Ja. Ich hätte nur noch jetzt. Weil das Beste war. Ich habe ja nicht mal wirklich selber die Autos zerstört. Ich habe mich einfach in... Die Fikan hingestellt, dann kamen Raikön und Vettel, haben sich hinter mich gestellt und dann sieht man einen Max Verstappen, der einfach keinen Bock hat zu bremsen und mit 300 Sachen da rein reincrasht. Und das dann zusammen, halt Kettenreaktion. Ich fahre inzwischen sehr, sehr, sehr Sparmodus und Leclerc und ich fahren seit 15 Runden, also anfangs war der Abstand 21 Sekunden und jetzt sind es 22 Sekunden, also wir fahren in 15 Runden nicht mal eine Zehntel unterschiedlich schnell. Beziehungsweise... Also Scheiße, Sirotkin kriegt seinen achten Platz noch. weil Willi, ich glaube an dich. Fast 21 Sekunden? Ich glaube, Leclerc und ich sind über die letzten 15 Runden echt nahezu gleich schnell gewesen. Ich glaube, Leclerc hat etwa eine halbe Sekunde gewonnen oder so. In 15 Runden. Oder 16. Wie auch immer. Mhm. Also ordentliche Preis. Sekunden kann. ist wirklich noch weg. Ach Gott. Wen habe ich denn überrundet? Keinen, oder? Ich glaub, Keinen, ne. Nee, Van Dorn ist da hinten. Dann hat er noch eine runde Zeit. Auch wenn er den Reifen ist, denke ich, schon langsam aufgeben. Aber also ich.. Vandorn kriegt Hülkenberg nicht mehr, weil Hülkenberg kann auch Serotken kriegen. Ich kann mir schon vorstellen, dass.. Ich kann mir schon. Die Sache schon ist, sobald du übers über Ziel fährst, wird er eh die Sache übernommen. Das heißt, wir werden wird nicht mehr schaffen. Soll ich jetzt einfach alle rauscrashen? Okay, die Lücke zu deinem Hintermann beträgt 21,4 Sekunden. Schalt mir denke ich mal zum Sieger. Wäre doch ganz gut, oder? Hm, habe ich schon, habe ich schon. Finde ich gut. Und da sehen wir jetzt einen Haas, der seinen Sieg holt. Eigentlich sollte da noch ein zweiter Haas auf dem <lacht> stehen. Bedankt euch bei Sirotkin und Bottas. Und diesem Scheiß. -Geld. Aber schön, dass ich Danke. den Sieg jetzt yes geholt habe. Nach zwei Poles, wo ich immer das Rennen entweder durch den Bug oder durch den Eigenverschulden weggeschmissen habe. Und auch, weil das Spiel mich gehasst hat. Ich, ich will jetzt... noch sehen, dass die Rotken einfach selber... Oh Gott, Öki, du bist scheiße. Er hat es doch ins DRS-Fenster geschafft, den hat nicht mehr geschafft zu kriegen. Und Van Dron, du bist noch scheiße, du hast die Ultrasofts aufgesetzt <lacht> und deine Zeit, deine Bestzeit, die reicht ja noch nicht mal. Um irgendwas von den ganzen Ausgeschiedenen zu knacken. <lacht> Obwohl das das ein nicht. weniger ist. Der hat noch nicht mal Zeit knacken können. Und der war auf Supersoft. Oh. Traurig, traurig. Das war's dann für diese Folge. Bis bald. Ich sehe mich jetzt noch die Zeit, die die gefahren sind. Ja, stimmt. Rangliste, Rangliste. Schauen wir noch kurz drauf. Hier sehen wir einen Haas, der eigentlich nicht vor mir sein sollte. Ach was, die Pace war dieses Wochenende besser, das musst du zugeben. Ja, ich meine halt, hier in der Gesamtwertung solltest du nicht vorne sein. Ja, aber ich habe doch in zwei Rennen, wurde mir einmal 18, sagen wir mal, mindestens 12 Punkte weggeworfen in, in Deutschland. Und ja, okay, in Frankreich eigener Fehler und vor allem das Safety Car, was erst zum Fehler geführt hat. Mhm. Okon hat hier Kimi Raikun geschnappt. Jetzt ist Okon neuer ja. Kandidat in der Weltmeisterschaft. Was mir aber gar nicht gefällt, unser WM-führender Bottas macht sich jetzt langsam über alle also, Berge. Ich muss nicht, also ich bin echt zufrieden. Bottas hat, ja... Also ich bin eine gute Zeit gefahren mit den Softreifen, muss ich sagen. 26-7. Mhm. Also dann, das wäre es gewesen mit dieser Folge und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder bei der nächsten Folge. Ciao. Schau. Ich schaue mir nochmal ganz kurz hier die Rundenzeiten haben, weil mich das doch interessiert. Und ich bin kurz weg. Ja, ich moderiere dann ab. Ah ne, doch, ich bin meine Schnellzeit auf Ultrasoft gefahren. Aber man sieht, ich bin hier konstant 27er-Zeiten gefahren. 28.6. Ja, das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Also meine schnellste theoretische Bestzeit wäre zwei Zehntel schneller gewesen. Ja, das war jetzt keine gute Pace. Also für den Sieg hätte es natürlich nicht gereicht, aber unter normalen Umständen hätte es vermutlich für Platz 6 gereicht. Oder Platz 5 gegen Hülkenberg vielleicht noch. Wer weiß. Weil die 1 Stop wäre, denke ich, schneller gewesen. wurde ja auch so gesagt. Und ja, ich schaue dann nochmal hier in die Rangliste. Ich bin vor Lucky jetzt und ich bin vom Platz 19 auf Platz 20. Und das ist Hartley unser schlechtester Punktefahrer. Wobei wir haben nur Punktefahrer mit ja zwanz äh, auf dem 20. Platz mit einem Punkt. Würkenberg total schlecht, also Seins auch total schlecht, wenig Punkte. Aber es haben schon viele viel gepunktet. Nur die Vorderen haben wenig gepunktet. Bis halt auf Bottas. Ja. Raikön, total viel Pech. Auch durch Lucky. Und, ja, Charlie Leclerc hat 34 Punkte, das ist krank. Aber die Renaults enttäuschen eigentlich schon. Also verrückte Season auf jeden Fall. Und, ja, Lucky hat sich ja schon verabschiedet bei seinen Aufnahmen. Und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Wir sehen uns dann beim nächsten großen Preis. Bis dann, ciao. Euer Rocky.